Nur weil wir heute noch keine Lösung haben, heißt das ja nicht, dass morgen eventuell eine Innovation entwickelt werden kann, die unsere Probleme, zum Beispiel im Bereich des Klimawandels, lösen kann. Ich persönlich würde mir zum Beispiel für Ziel Nummer 9 wünschen, dass irgendwas Innovatives erfunden wird, um umweltfreundlicher und schneller von A nach B innerhalb Kölns zu kommen. Vielleicht mh, wasserstoffbetriebene Kapseln, die uns über den Rhein schießen oder sowas. Aber ich glaube, das ist noch immer Zukunftsmusik. Gerade unterstütze ich ein Projekt, was sich vor allen Dingen fürs Radfahren in der Stadt einsetzt. Denn Radfahren ist natürlich immer noch die umweltfreundlichste Alternative, um sich hier fortzubewegen.